So ein Teufel! Als ob! So einfach vorbei! Oh Gott, full iron. Nee, es war Was? hinten offen! Es war hinten Was? offen! Was? <lacht> es war hinten einfach offen! Was? Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme! YouTuber, das Zuschauer mit dem Luca ist cool oder auch jetzt Mini irgendwas. Hi, hi. hi. <lacht> Warum hast du dich eigentlich so umgenannt? Ähm, weil ich hab mich äh Ich hab nix gehört? Meine Freundin, die heißt Minishi. Ach so, okay. Das wird schon bei Minishi. Okay. Ach, geht halt. Ich kann alle Bauarten. Ah, ich kann alle Bauarten. Easy. Oh man. <lacht> Haut da trocken raus. Ja gut, ich kann Fast ist das gut? Ja. Auch mit Fast gegen einen gewinnt der zum Beispiel. Ja, es geht ja nicht um die Bauarten. Ja, es geht halt um die Taktik auch. Ja. Und wie der Client eingestellt ist, ne? <lacht> <lacht> es geht auch immer darum, ob man einen guten Tag hat oder ob man einen schlechten Tag hat, ne? Ich bin nämlich Mini-Checker! Mini-Mini-Checker! Nein! Attacke. Äh, machen wir, äh... Wir machen drei Runden, ja. Best of three. Bitte! No way! Knockback Reducing ist da. No! Als ob er so einen Knock... Du hast mir so einen Knock gegeben mit der Hand! What the fuck, was, hast, was ist das für ein Klein? <lacht> <lacht> keinen. Wie heißt er? Gar keinen. Achso, okay, schade. Ich dachte, man kann Na das doch, irgendwie. doch, der Klein heißt Flo Klein. Oh, schief. Boah, Junge, jetzt rasierst du aber nochmal, ne? Ja, okay, nice. Erste Runde habe ich gewonnen. <lacht> Meinetwegen kann ich jetzt verlieren, aber Hauptsache ich habe eine Runde gewonnen. Welche Map ist deine Lieblingsmap? Road. Wie? Road und Level. Okay. Weil bei Road kann ich so schön äh, One Line machen. Ja. Also bist du auch gut im Knockback Reusen und so? Ja. Oh ne. Nicht so eine Lust drauf. Was mach ich denn hier? Was zum Teufel war das? Denn? Ähm, wir machen einfach ohne Bestrafung oder hast du eine Bestrafung? Äh, ich habe keine Bestrafung. Also machen wir einfach. Oh mein Gott, ich bin gerade so schlecht, ne? Weil ich jetzt so aufgeregt bin, weil wenn ich jetzt gewinne, habe ich gewonnen. Was Scheiße. Ach stimmt. Mach ja auch. Ja. Oh nein, das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt schwitzt er. Nein. Der best of three, deshalb, weißt du? Oh Mein Gott, was ist denn los in mir? Gerade ja. eben ging das noch. Fastbrötchen. Oh mein Gott. yo yo yo jo, jo, jo. Oi, o, o, o. Ich hab überlebt. Du wow. auch. Scheint. Ciao. Albers. Nice, Mann. Bleib angeschrieben. Soll ich warten? Ich warte kurz. Was sind das eigentlich für ein Skin? Ist das ein Teufels Nein. Was so Teufelsdinger oder so? Ne? Okay. Was hast du denn auf dem Kopf? Sind das Haare ja, das oder ist... was? Äh ja, ich hab mir den Skin nicht ausgesucht. Ach so. Okay. Mini -Me Checker 2.0. Bitte nicht, bitte nicht. Was mache ich denn so teuer? Oh ja. Nein. Okay, komm. Ich glaub nicht, dass... Was glaubst du nicht? Was glaubst du nicht? Boah, Junge, wie schnell brauchst du denn? Bitte, er hat... Bitte... Oh. NICHT, hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Saftiger Blocks. Bitte, ja, Mann. Boah, das hat mich gerade Todes gerettet. Ich hatte gerade so Panik. Ey, du bist schon wieder da. Dein Ernst? Nee, macht der. Den macht er Nein! Was? Zum Teufel? Als ob war einfach vorbei. Oh Gott, Full Iron. Nee, es war Was? hinten offen. Es war hinten offen. Was? <lacht> es war hinten einfach offen. Junge, du hättest das Bett so easy bekommen. <lacht> ich wette, du bist gerade so getriggert, oder? Ja. mein Leben nicht Oh mein Gott, Mann. Vor allem, das sah echt so aus, ne? Wenn man so hingeht. Ja, ja gut, jetzt ist es zu. <lacht> du hast es zugemacht Jetzt habe ich zugebaut Eigentlich schwitze ich da mein Bett nie ein, aber... Ich habe Angst bei dir, Mann. Du kannst, wenn du alle Bauarten gehst, muss musst ja... ein bisschen... Oh mein Gott, ich bin jetzt gerade so aufgeregt ich Muss ja ein bisschen zuschwitzen, sonst bin ich ja instant weg Und hier so schnell Was spawnt schnell? Man spawnt halt schnell, also wenn man steht. Ich weiß. Ne, jetzt kommt ja. er wieder. Hi. Jo. Bitte flieg runter. Oh mein Gott, du bist tot. Nice. Alter, was machst du denn? Du machst mir Todesangst mit deinen Baukünsten, ja. <lacht> Danke. Alter, schwer. Dauert äh. Ewig, bis man die ganze Bohr gelernt hat. Du bist immer ein bisschen abgehakt, was hast du gesagt? Dauert ewig, bis man die ganze Bohrart gelernt hat. Ich weiß, es hat bei mir ja schon ewig gedauert, bis ich fast beginnen konnte. Ja, war bei mir auch so. So. Ein paar Blöcke. Ey, wo bist du? Ah, da. Mach mal ein bisschen Bett am Schwitzen. Okay, mach das. Kauf mir kurz was. Nein! Nein! Was? Oh, lol, ich hab mir ein Schwert gekauft. Nein, was mache ich denn? Ich dachte, ich habe mir einen Stick gekauft. Du hast ja immer ein Schwert, ja. Ich dachte, ich habe mir voll einen Stick... Ja, das Pack sieht halt wirklich aus, als hätte ich... Oh mein Gott. Was mache ich denn? Ich verkaufe mich auch die ganze Zeit. Ah, oh, meine Güte. Das ist ja hier ein Kampf. Gerade um Leben und Tod. Um Leben und Tod. Guck mal, was ich mache! Ich baue mich mit <lacht> Treppen! <lacht> Nein! Ja! Ich musste mich mit Treppen stecken. Oh, Heck alleine. Nein! Oh. oh, überlebt. Nein! Komm! Um. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, komm. Nein, nein, nein. <lacht> nice. Nice, nice, nice, nice. Oh mein Gott. Nein, oder? Oh nee. Wenn du mich jetzt bekommst, ne? Ja, oh Mann. Nice, GG. Wir können gerne noch eine Runde spielen, aber du hast echt gut gespielt. Ich habe schon Schiss gehabt, irgendwie. Wollen wir noch eine Runde spielen? Einfach so, oder? Ja. Okay, dann kommen wir hier hinten hin nochmal. Max Road, ich habe mal Road gewählt. Ach, das D-Map. Ja, die ist ganz nice. Ich schwitze das Bett auch nicht zu diesmal. Ich kann gerade bauen, weil ich gerade... Was bist du? Ich kann gerade gar nicht bauen. Ach so, ja. Bin auch nicht so gut. Soll ich mal no shiften versuchen? Oh, oh, oh, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Oh, oh, oh. Für meine Verhältnisse war das nicht schlecht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Schon in der Mitte. Besser. Was ist? Auf Revi, wie kann ich besser reducen? Ciao. Kannst du mal probieren? Oh shit. Nein. Hä, hey, warum nimmst du die Hand? Ja, Deine Pick-Up. Ey, du hast einen Stick? nicht <lacht> Okay, Aura. Easter. Okay, ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Hat es dir trotzdem Spaß gemacht? Ja. Okay, darf ich das hochladen? <lacht> ja. Okay. Okay, dann. Tschüss.